im siebten Block angelangt. Jetzt also die Aufgaben zum äh, Separationsverfahren und äh, ja, so ist das Ganze auch aufgebaut. Die ersten drei Aufgaben sind verhältnismäßig ähnlich und äh, ich würde auch behaupten, dass es äh, zu diesen Aufgaben wahrscheinlich bei den wenigsten von Ihnen Probleme gibt. Wenn doch, dann ähm, hilft hier wahrscheinlich wirklich einfach nochmal in die Vorlesung ähm, reinzuschauen. Da ist das eigentlich erklärt. Die Aufgaben dienen ein bisschen ähm, dazu, das Weitere auch ähm, vorzubereiten im Sinne einer ähm, Wiederholung, dass Sie das also einfach nochmal selber nachvollziehen, was in der Vorlesung auch dargestellt wurde. Konkret haben wir in der Aufgabe 7.1 eben eine Laplace-Gleichung gegeben in sphärischen Kugelkoordinaten und die soll jetzt eben in drei gewöhnliche Differentialgleichungen für R, Theta und Phi überführt werden. Also hier soll der Produktansatz ausprobiert werden und Sie schauen dann auf welche Gleichungen das führt. Zu beachten ist natürlich ja, Sie werden natürlich hier dann den richtigen Laplace-Operator in diesen Koordinaten einsetzen müssen. Aufgabe 7.2. Was verändert sich hier? Die Aufgabenstellung ist zunächst mal ungefähr die gleiche, aber was sich verändert, ist die Differentialgleichung selber. Hier taucht eben noch ein weiterer Term auf, k2 mal psi. Und wir haben ein anderes Koordinatensystem. Offensichtlich arbeiten wir hier in kartesischen Koordinaten. Und bei der Aufgabe 7.3, ähnliches Problem wie in 7.2. Das Einzige, was sich hier verändert, ist, dass wir jetzt eben in Zylinderkoordinaten Rho, Phi und Z arbeiten. Ansonsten die gleiche Aufgabenstellung wie in der 7.2. Das ist wie gesagt einfach, um es noch mal zu wiederholen, dass Sie es einmal auch selber hingeschrieben haben ähm, und als Vorbereitung dann für die zwei Aufgaben, die jetzt noch ähm, folgen, die auch nicht wirklich so schwierig sind, aber ähm, schon, naja, Sie machen das ja vielleicht das erste Mal und dann ist eben, äh, dann sind auch die etwas eigentlich einfachen Aufgabenstellungen dann eben schon herausfordernd, wenn man sich erstmal durchbeißen muss. Also schauen wir uns das mal an, Aufgabe 7.4. Hier haben wir eine äh, Geometrie gegeben, die in Z-Richtung unendlich ausgedehnt ist. Das ist schon ein wichtiger Hinweis. Ähm, und die Geometrie besteht eben aus einem solchen rechteckigen Rohr, ähm, das metallisch sein soll. Sie ähm, dürfen das als beliebig leitfähig annehmen und das eben in der einen Richtung eine Ausdehnung von 0 bis c hat und in der anderen Richtung eben von 0 bis d. Der Raum, der Innenraum hier ist jetzt aber nicht ladungsfrei, sondern hier gibt es eine, eine Linienladungsdichte entlang der z-Richtung, also in, entlang der Richtung, wo die Außenanordnung translationsinvariant ist. Da bringen wir jetzt also eine Linienladung rein, die in dieser Richtung auch translationsinvariant ist, sodass also die gesamte Anordnung translationsinvariant in Z-Richtung ist. Und äh, ja, damit äh, ist auch schon klar... Äh, und das können Sie sich ja nochmal überlegen und vielleicht auch nochmal hinschreiben, dass das ein in Wirklichkeit kein dreidimensionales, sondern eben ein zweidimensionales Problem ist. Und statt dieser ausgedehnten Linienladung haben Sie dann eben eine Flächenladung. Auch diese Flächenladung können Sie sich ruhig formal noch mal hinschreiben, wie die aussieht. Also Flächenladung in dieser Fläche hier. Wie sieht die aus? Ja, und ähm, ähm, ausgerechnet werden soll eben das elektrische Potenzial und, naja, wenn wir im Block 7 sind, ähm, soll das Ganze sicherlich mit Hilfe äh, des Separationsansatzes gemacht werden. Passen Sie dabei auf, dass Sie, ähm, ähm, naja, ist ein blöder Satz, passen Sie dabei da auf, passen auf, dass Sie alles richtig machen, äh, äh, kämpfen Sie sich einfach ich sage es mal so, kämpfen Sie sich einfach durch. Also setzen Sie an, ähm, wie Sie das äh, aus der Vorlesung schon kennen und überlegen Sie, ähm, wo Sie eventuell das Gebiet nochmal separieren müssten. Wir haben ja ganz ähnliche ähm, Aufgabenstellungen, die sich aber dann auf ein eindimensionales Problem reduziert haben, schon gehabt, wo Sie auch das Gebiet separieren mussten, wo es etwas innerhalb und außerhalb gab und man dann an der Übergangs am Übergangsbereich die Stetigkeitsbedingungen ausgenutzt hat, um zusätzliche Konstanten zu bestimmen. So ist das hier im Prinzip auch wieder. Und ich sage schon mal, das, was natürlich naheliegend ist, ist, dass man entweder hier aufteilt oder dass man hier aufteilt. Und beides können Sie machen. Beides führt auch zum richtigen Ergebnis. Wäre ja auch komisch, wenn das nicht so ist. Ähm, aber äh, überlegen Sie sich mal basierend auf dem Ansatz, den Sie machen, welche Aufteilung hier denn die günstigere ist. Ähm, ähm, da kommen Sie spätestens drauf, wenn Sie beide Wege ähm, probieren. Dann ähm, sehen Sie, was günstiger ist. Später, wenn man sowas häufig genug gemacht hat, ähm, weiß man das eigentlich vorher schon. Ähm, das liegt aber einfach nur daran, dass man es häufig genug falsch gemacht hat. Also ähm, schauen Sie sich das an und achten Sie darauf, wie können Sie eine solche Aufgabe dann eben ähm, auch effektiv lösen. Ich habe schon gesagt, auch ein anderer Ansatz führt auf, äh, zur Lösung, aber äh, es geht ja letztendlich spätestens dann auch in der Prüfung darum, äh, dass Sie Aufgaben auch effektiv lösen können. Gut. Ähm, ja, ähm, zu den Randbedingungen habe ich jetzt noch nichts gesagt aber das äh, ist glaube ich Ihnen inzwischen schon relativ klar dass Sie natürlich ähm, das was über das Potenzial am Rand vorgegeben ist auch ausnutzen können um die Konstanten ähm, zu ähm, bestimmen wenn wir uns die Aufgabe ähm, 7.5 anschauen die nächste Aufgabe die sieht auf den ersten Blick mal sehr ähnlich aus und sie ist auch relativ ähnlich. Also wieder haben wir eine Geometrie, die in Z-Richtung äh, invariant ist, also unendlich ausgedehnt ist. Ähm, wieder ist das eine metallische Berandung hier. Ähm, und wieder haben wir an dieser Stelle hier eine in Z-Richtung verlaufende Linienladungsdichte, dass also wieder die Gesamtanordnung Translationsinvariant in Z-Richtung ist, sodass es Sie jetzt dann spätestens nach der Aufgabe 7.4 nicht mehr wundert, dass das in Wirklichkeit ein zweidimensionales Problem ist mit einer Flächenladung in diesem Gebiet, die Sie die natürlich letztendlich auf diese Linienladung hier zurückgeht. Also auch das können Sie wieder hinschreiben, haben Sie ja in 7.4 auch schon geübt, wie das geht und äh, ja, wenn man die beiden Aufgaben vergleicht, dann ähm, ist klar, das Einzige, was sich ändert ist eigentlich, ähm, dass ich eben hier oben ähm, jetzt keinen, keine Begrenzung mehr habe, sondern das Gebiet ist halt in diese Richtung ähm, unbegrenzt. Es gibt also hier nur eine Randbedingung im äh, Unendlichen und ähm, das bedeutet, der Lösungsweg ist ganz ähnlich, weil eben die Geometrie gar nicht grundsätzlich unterschiedlich ist. Aber die Tatsache, dass hier oben keine Randbedingung ist, hier an dieser Seite, die führt natürlich dazu, dass die Lösungen anders aussehen. Und genau das sollen Sie sich hier erarbeiten. Und auch hier bitte wieder überlegen, wenn Sie dann um ähm, ähm, um, um, um die Stetigkeit, Stetigkeitsbedingungen zwischen äh, unterteilten Gebieten zu benutzen, äh, wieder überlegen, ob sie denn hier teilen oder ob sie das Gebiet hier teilen. Ähm, ja, Und das sind im Prinzip auch schon, oder das sind die Aufgaben für diese Woche. Ähm, ich glaube, es ist äh, vom Umfang her, gar nicht so viel und wie gesagt, gerade die 7.4 und 7.5, die könnten für diejenigen, die das noch nicht geübt haben, und das sind wahrscheinlich die meisten unter Ihnen, am Anfang ein bisschen herausfordernd sein, aber bleiben Sie einfach dran, kämpfen Sie sich durch. Wenn Sie es selber machen, dann wird Ihnen auch am meisten klar. Gut. Das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ähm, viel Erfolg beim lösen der Aufgaben. Bis zum nächsten Mal.